Ich bin wieder ein Stück gekommen. Ich habe heute die Scharniere eingebracht, die Klapptüren vom Schweden-Schrank, Alles ganz gut geklappt. Dann habe ich an die äh, oberen Klappfächer hinten Rückwand geschraubt. Noch angefertigt. Da war keine mitgeliefert, weil die gedacht haben: wir hinten hast habe du eh noch Platz und lässt hier was einfallen oder was auch immer. Und unten würde ich Körper oder Kisten einstellen. Da ist, ist das okay, wenn kein Rückwand ist, da kann ich da hinter den Platz noch nutzen. Und wenn ich aber oben ohne Rückwand was reinschmeiße, das fällt ja hinten runter und stapelt sich dann irgendwann, weil ich nicht mehr rankomme und das einfach dann irgendwann mal liegen lasse. Weil ich keine Lust habe, die ganzen Fächer leer zu runden Jedenfalls deswegen habe ich mir jetzt oben noch ein paar zwei Rückwände gebaut. Rückwände gebaut und jetzt fahre ich noch mal schnell in die Stadt, weil gestern ist nur meine Brille kaputt gegangen und da will ich schnell noch mal hier zum Abbieger gehen. Ich kann aber sein, ich muss mir die neue anpatschen lassen. Ich ich habe es nie genau gesehen, weil ich keine Nahbrille im Auto habe. Aber es scheint gebrochen zu sein. Nicht bloß, nicht bloß die Schraube raus. Und da wäre ich wohl eine neue Brille brauchen. Ja, ich habe sie mir noch mal genauer angeguckt. Aber die ist ganz eindeutig gebrochen hier. Ja. Ja, jedenfalls will ich dann noch auf Arbeit fahren. Da werde ich den Schlauch einziehen fürs Abbauern. Wenn ich ihn durchkriege, durch das Loch, was da ist. Ansonsten werde ich wohl noch ins Bohren müssen irgendwo. Und äh, das Waschbecken werde ich gleich aussägen. Das werde ich auch noch oben auf Arbeit machen. Für den Schlauch wäre ja die Gruppe eh angebracht oder der Hebebühne. Und wenn ich immer dort bin, ich denke mal mit der Luftsäge kann ich das besser aussägen als mit meiner Stichsäge. Stich schauen wir mal. ich ja, habe ein Loch gefunden. Hier war schon ein Loch im Auto mit dem Stöpselblech zugemacht. Habe ich den Schlauch durchgekriegt, mit Zigar schön zugeschmiert. Und hier mache ich ihn nochmal festgedampft. Ja, mit dem Schlauch den ich hier hinten. Ja, brauchte ich nicht mehr die Seitenverkleidung abbauen. Hier konnte ich direkt nach unten durch. Ich habe von unten her mit dem Stück Schlauch, den ich erst durch das Loch geschoben habe, habe ich dann das Ende von oben finden können und konnte das hier durchfädeln Unten alles schön mit Jäger zugeschmiert. Und jetzt während der Fahrt ist mein Schrank natürlich verrutscht, weil ich zu schnell um die Kurve gefahren bin. Na jedenfalls ganz schön was geworden noch. Kann ich morgen das Waschbecken anschließen? Und dann werde ich mich an die liege dran arbeiten ja und gerade brachte mir der Kollegin noch meinen stöpsel ja, mir ist vorhin das ding runtergeflogen, geflogen hat eine ganz schöne ecke reingekriegt zwei sogar auch noch vorne das ist unangenehm so ja, da ist ja ganz schön was geworden heute ich war wie gesagt in der Firma heute und habe das auf der Grube meinen Schlauch ein, eingezogen fürs Abwasser. Und heute früh hatte ich noch mal die restlichen Scharniere ge gebaut und den, den, den anderen Kletterer-Dutch Die Schränke sind jetzt soweit fertig. Morgen muss ich ja erstmal groß Rundumschlag machen, überall Staubwischen und putzen und machen. Da Gehe ich bloß mal mit einem Eimer Wasser ins Auto und mache den ganzen anderen Mist sauber. Weil ich habe ja den Schrank eigentlich jetzt mit den Kollegen raus, rausheben sollen. Aber das habe ich mir zu spät überlegt und habe das halt drinnen dann gesägt, das Loch für die, für die Spüle. Und ich hatte zwar einen Staubsauer daneben und immer mit rumge rumgezogen. Aber es ist so viel Staub daneben auch rumgeflogen. Und den Schrank hatte ich ja auch noch zugeklebt, dass das was reinfällt, nie groß sich verteilt. Aber hat nicht viel gebracht. Und durch das Segen riecht das ja auch noch angebrannt, hier ja, in der ganzen wurde. Das wird aber jetzt noch mindestens Woche aufgeschränken dann muss ich mir mal richtig Gedanken machen, wie ich das Bett jetzt brauche. So im Groben habe ich da schon mal die Anfangslösung. Hier ist wirklich überall dicke Staubschicht drauf jetzt. Hier habe ich richtig richtig putzen mit. Richtig Strecke Dreckwörter hier halt drinnen nicht mehr, das mache ich dann alles draußen. Wie ich die Sitzbank baue. So, es fällt nur noch mein Bett. Der Schrank ist dann schnell zusammengeschossen. Dann mache ich wie gesagt noch genügend Schrauben, sage <lacht> ich mal rein reichlich Schrauben nach unten, dass der richtig fest steht. <lacht> so, ich habe nie das originale Brett. Ich habe hier oben noch die Platte gekauft, damit ich richtig bis hinter komme. Hier baue ich mir ja noch mal werde ich aber später machen, ein Brett zum rausklappen.